Hi und willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge haben wir den Bürgermeister, den Bürgermeister getroffen von Midgar und ja, der hat uns geholfen uns hier ein bisschen so einzuschleusen und uns ein bisschen bisschen hier so voranzutreiben im Shinra Gebäude und ja, wir können jetzt glaube ich in den 64. Stock oder sind wir schon ja, in dem 64. Stock und ja, wir können schon theoretisch weitermachen, aber hier gibt es natürlich wieder ein paar arena kämpfe und ich würde sagen die machen wir dann noch in diesem part und hoffentlich ich will halt eigentlich in diesem part alles schaffen wenn es geht aber sieht nach viel aus deswegen machen wir jetzt einfach ganz schnell ich nehme jetzt mal einfach anders genau wie im kolosseum damals ich muss einmal mit cloud und den rest jeweils mal einmal Oh, guck mal. Ich hab schon gewusst dass ja okay den kann ich aber nicht analysieren weil ich glaube ich nicht analyse ausgerüstet habe mhm. ja, da macht es jetzt natürlich ein bisschen dämlich aber geht das von allein irgendwann weg ja sie da am balken so was macht man denn hier erstmal das hier wieder keine nicht schaden ne? analysieren kann ich dich jetzt noch nicht muss ich erst oh mein Gott echt schon wieder aber ich muss ja mit allen drei Charakteren machen also kann ich ja das gleich nachholen wie ich ihn einfach nicht shoppen kann und ich sehe jetzt auch nicht gegen was der anfällig ist oder so ne ich würde es aber mal raten Blitz wenn jetzt nicht so ein Bist du schon ganz völlig okay. Oh mein Gott. Dann greife ich dich eben so an. So. Oh mein Gott, kann ich mal auf mit jeden einzelnen Schlag... Hey, das gibt's jetzt einfach nicht. Oh mein Gott. Alter. ja sowieso MP und so zurück ne? so, kontakt so, und geschockt so, jetzt irgendwas starkes Ende mit schreckt macht doch viel Schaden ne Komm her. Ja, super ich so viel ganz sicher jetzt nicht Beschwörungen entsetzen für die paar P noch Konter, ja. Nein, nein. Na ja, komm her. Ja. Hey, das gibt's nicht, der ist auch im Kontermodus hier. Also ich tue hier eine ganze Barrikade von Angriffen auf den Niederprassel, ne? Und er gibt mir so einen Stich und ich voll um wie ein Steil, ne? oh mein Gott. ist das? das ist lächerlich so, Ins Gesicht. So. Mitte hat die nächste Stufe erreicht. Cool. er ja, hat schon nervig angefangen. So geil, werde ich. So Phantom wirksam Feuer habe ich nicht ne oder hat ich das? Das auch gar nicht das ist auch schon wieder so ein nerviger Gegner ich bin bereit. Das wird so, so erst einmal wieder ist gar nicht lange anhält aber ich meine das hält den ganzen Kampf an oder Oh, what? So, dann tun wir uns mal ein bisschen mehr vorbereiten hier würde ich sagen Ach ja ich kann ihn ja mit einmal angreifende wisse würde es jetzt die ganze zeit mal weg also kein problem schon <lacht> Jetzt kommen wir ja wie Tage auf dich, was gar nichts abgezogen. Mann, hey, Gegner sind mir manchmal etwas zu krass. Warte mal, ich kann alle einsetzen. Wird auf den gegangen. Mein Nachbarin dreht schon wieder vollkommen durch. Nee nicht Chess. Ich glaube nicht. Was war hier? Wird so oder so lang dauern. Der Kampf meine ich. Meine MP sind schon wieder weg, sehe ich gerade. Der nee, hat macht was. Oh mein Gott! Ich hab doch geblockt. Ey, wisst mich eigentlich? Ich hab doch volle Mühe. Ich habe nichts anderes außer j1 gerückt. Alter. Manchmal sind die Gegner ja auch echt unnötig nervig finde ich. Ich bin schon wieder leicht tot, sich. ja oh, ich kann keine Gegenstände einsetzen, stimmt. nicht äh, tot. Warte mal, nee, Geist, so die glaube ich nichts bringen, ne? ist ja untot wieso oder so entweder durch limit oder durch leviathan so jetzt habe ich mir meine hp vielleicht aufbewahren meine mp meine ich oh, du der gigante 9 der kann mich da kann ich doch irgendwie packen ne? So, erstmal machen wir das hier, weil das hält eine ganze Weile. Bist du anfällig? Feuer habe ich nicht. Okay, das ist jetzt nicht so schwierig. Das ist ja ein relativ früher Gegner, den ich schon begegnet bin. Ne? Dann machen wir mal hier Geistzug. Geil, geil, glaube ich. Nein. Ja, der Eisaura sollte vielleicht wieder einsetzen. Eisaura. Da, da macht mehr Schaden als meine physischen Angriffe, sehe ich gerade. Okay, wenn jetzt einfach von dem wegbleibe. Geht das schon. Oh man Oh, was? ich glaube meine eis auch hat mich gerade gerettet oder nein so eine mit schrecken macht viel schaden bitte zu spät egal wow er hat viel schaden gemacht und nächste stufe erreicht cool ja. ja, wer bist du an drei soldat ich keine chance das ja gar nichts aus äh, mich ja gleich hoch nach dem Kampf. Also, da kommt mit was richtig übeln gleich. Ich meine, jetzt Klingenschreiber, was machst du jetzt? Aber ordentlich Schaden. Okay. Ich hätte doch lieber Regener. Konter. Ja, ist ja wohl einfach. Okay, der war einfach. So einfach. So, letzter Gegner, du schon wieder. Ich bin bereit. ist ja auch nicht so schwierig. Ich fand die anderen Vieche sehr schwieriger. So. Mal wieder Regener. Würde jetzt schon gerne Blitz trauen, so einsetzen, aber ich brauche meine MP. Ja, mal versuchen, Sägeblätter kaputt zu machen. Ich muss mir die MP aufwarten ne? wegen Heilzauber. Konter als äh, Aura. sogar kritisch schaden machen so äh, Ich glaube das macht ordentlich schaden oh ja wow ich weiß der kampf ist schon wieder so einfach ja, wir viel viel schwieriger Andere Segel bleibt man ja noch kaputt, ja. Klingenstrahl. Äh. Wow. Ins Gesicht. Wo äh. oh. kommt es jetzt nochmal? und Jetzt <lacht> alle Segelblätter kaputt, wir sind blocken. hat Die nächste Stufe erreicht cool und ein Maschine am Reifen. Damit China, machina, machina, am Der Charakter aus Type 0 ist machina. Also nehme ich mal ein Machina. So, ich würde sagen, die beiden tun wir jetzt mal überspringen die mache ich dann auf screen wenn hat ich nehme jetzt mal an das sind wieder genau die gleichen gegner halten ne? und ja mit uns hat jetzt nicht nur zweimal angucken gehe ich jetzt schon mal zum nächsten dingen und zwar zweier team immer hm. cloud und tiefer weil tiefer glaube ich äh, analyse nehmen wir dreier team und was seid ihr denn Zare Käfer? Okay. Ähm, Ein Moment. Sagt er mir? wir eine Menge fp vielleicht. Ja, sieht so aus. Okay, alle erledigt war einfach okay no Blitz und Co oh nee, ich habe ja noch nichts ah ja tiefer hat jetzt die blöde schon schwören warum beschwören ne? hey, warum kommen Einzelkampf so knallharte Gegner und hier kommen irgendwie voll die Schlappschwänze. Ich glaube, der wollte sich gerade den Look jagen, ne? Ich, ich habe da Selbstzerstörung oder irgendwie so was gelesen. Okay, ich muss mir Schaden. sich auch genese die, die, die, die, die, die. Ich hab nicht vergessen, ich kann jetzt auch tiefer steuern, Boom. Oh, du hast Dings. Stimmt, sie hat da jetzt so eine Fähigkeit, wo mal, am Anfang des Kampfs ausgelöst werden kann, ne? Komm mal her. Dann kommen wir so Gegner, die sind wieder voll Nervtöten, ne? Dann bein auch hier voll locker weg. Au, du. Lass nicht kaputt gehen, ne? Ich glaube, die war zwar wiederbeleben, aber trotzdem. Oh, was zum? Was hier? In die Fresse, mein Gott! Das ist doch nicht. Oh mein Gott, er ist doch schon tot! Ah! Bonk, so, ich ist immer noch einfach als Einzelkampf, finde ich. Ja, es hat noch kommt. Ne? Warte mal hier alles Für mich Nebencharaktere. Charaktere, ja, ich mach mal von hier aus einen Klängenstrahl weil ich euch ja wohl alle so ein bisschen treffen, ne? Jawohl. Ja, weitere beide das ist so eine geile Kombi, ne? Oh, ne, nicht die viecher da ja. Ja, beide sind... Hier reingelaufen cool ins gesicht so oh, da war schon äh. so, vierter kampf ne Hi. so ich kann nicht kontern einfach glaube ich die war bleibt bei mir Aha, Eis wird mich beschützen. Was machst du jetzt? Oh mein Gott! da komme ich euch eben auch. So, ja, und dann, wenn ich natürlich auf euch zukommen, dann kommt ihr und greift mich an. Ne? Ich habe schon genug von Kursieren Ich bin gerade bei Tets bis Peria dran, 200 Mann kämpfen uns zu machen. Ja. Das ist voll nervtötend, ey. Voll mit Kerl weil die ganze puppe die Gegend gehauen wird. Ey. Und ich absolut nichts machen kann. ich soll ich mal anschauen, ey. Ich wirklich eine Minute lang irgendwie äh, nur in Zauberangriffen hier gefangen? ja kotzt mich so an. Nein, nicht treten. Oh mein Gott, ey. Okay, ich dir. darunter damit damit werde ich nicht treffen Ja, blitzgar zeig mal flächen angriff auch auf jeden fall ein bisschen schockanfällig gemacht. gemacht in die fresse Ich komme jetzt ja kein Gegner zum Analysieren, ne? wofür ich tiefer hier extra mitgenommen habe. So oh, schon wieder, was die gleichen Gegner wie ein Ding sagen, dass Lehrer aktiviert. Ah, cool, Also sie hat jetzt um drei Angriff, ich mach mal Den hier und ich werde ich wahrscheinlich sowieso nicht treffen, aber Na, vor allem, wenn du jetzt hier abhaust. Mal ehrlich, bleibt hier. Muss ging nichts anfällig. Geh auf ihn los. Oh mein Gott. Mal so. ja auch immer in die luft und sein hey warum ist tiefer fast tot wie okay noch nicht irgendwie in angriff gesehen damit so ja super danke ich habe sogar getroffen gut aber was jetzt mit Beschwörungen jetzt kann ich mal beschwörung gebrauchen Danke, so ist schon die ganze Zeit hier. Äh, Shiva, da ja, kommen, ist eigentlich egal. Oh. Wenn er jetzt mal stehen bleiben würde, wäre noch gut. Ah, oh, nein, der absorbiert Eis. absorbiert als nicht. ich habe gerade grüne zahlen gesehen Das gefällt mir nicht Warte mal tut er auch meine eis sauer jahr zu oder irgendwie sehe ich da jetzt nichts an schaden also ja, übrigens sehr gefährlich mit denen sein gabiger nicht nicht doll aha ich den aber auch nicht anders hier jetzt gar schon anfällig bitte das hat den geheilt hier steht kann, kann es den Finstermoos wechseln, dem ist nämlich mal Ja, super. Wenn du ihm eine bestimmte Schadensmenge. Uh, dann sag's mir jetzt erst, ey. Ich würde ja gerne eine Menge Schaden anrichten, aber der haut ja die ganze Zeit ab. Und ich komme nicht daran, den... Oh nee, er ja gleich. Shiva tut den voll hochheim mit ihrer Ultimate hier. Yeah schon was ich meine oh, ich habe keine dings mehr keine mp mache ich denn jetzt nur so ein blöder kleiner vogel so wer er teilt den jetzt ey. komm mach schaden komm hey, willst für mich auf namen nehmen 7.000 auf den hat jetzt geheilt ey, Junge. Oh mein gott bleibt doch hier warum sind denn alle sachen die ich jetzt hier am zocken bin immer so nervig ey? Na, wie soll ich den treffen ah! Hat oh, geschockt, komm. Der Kampf muss doch nicht so schwierig sein, egal, ey. Ich treffe den damit nicht, das gibt es nicht. Ja, und wir sind tiefer als gleich weg. ja, ja wir sollen treffen. Er ist ja ihrem am Boden. Na komm her mein Gott, der schlag in die Fresse, hau den kaputt. Ja, das macht eine Menge Schaden. Boom. Oh wat, der hat gerade 10.000 abgezogen. Okay. Mein Gott, die Kämpfe waren nervig, aber irgendwie geschafft, kommen. Daher schaffen wir jetzt auch noch Gelboost. Ich nehme es mal sehr stark an. materia die uns erlaubt, Megel einzukassieren. ep boost das wäre doch cool. welche drei nehme ich denn? Ja, wie was mit die drei, die ich habe? So da kommt nur ein so ein Viech. Ah, junges. Okay, lang nicht die Mami auch noch kommt. Kein Ding. Was ja war das schon wieder? Keine taktische informationen Feintechnik erlernen war. Oh cool, da steht zwar Feintechnik. Aber habe ich ja auch schon gelernt. Das weiß ich nicht fällt gerade ein, um so auf sicher zu gehen. Ne? Aufschrei kann ich das lernen. aber Du bist nicht der mit ne? Oh nee, sind diese fischer die sich klonen. Was oh. bist du anfällig? Ich ging gar nichts geil. Okay. Ge geisteszug so. kann ich von ihnen lernen ja ne, was habe ich ja schon ne, ach so ja die seine shop ging geht nur sehr schnell vorbei ne? so äh, Klinkstrahl, keine ahnung einfach drauf, einfach auf Auf dem Plan. Sehr gut. tut aber jetzt nicht mehr klonen, ne? Was ja, du machst... Na. Oh. Aber oh, wir haben den gar keinen Schaden gemacht gerade. Äh. Okay, gut. Cool. Nach muss man nur Originale wegen okay. Na, zwei Kämpfe schon mal geschafft. Ah, seid ihr? Ja, das ist auch schon beim Kolosseum, glaube ich, ne? Oh Gott, der Boss Balken. Dann gehen wir mal auf. Oh Gott, auf Nummer sicher. alle regener leute aha da kann ich erstmal euch alle erledigen bevor ihr mich ja, ich auseinander rätselt hier ich würde gerne mal auf die losgehen aber der eine greift mich hier die ganze zeit an okay, äh, Barrett aus ein bisschen Heilung, ne? Ich sehe. Ja, Leben, ja, Leben. Du auch. Du, komm her, Limit. Ja, warum nicht, ne? Komm her. Schlitz, Schlitz, Schlitz, Schlitz, dich und nach oben zieh. Und das. Anfällig. Schnappt ihn euch, wenn der am boden liegt. So, was hat alles drauf, was ihr habt. Äh. weil Nichts, jetzt weiß ich nicht. Los, also, alles, was ihr habt. Alter. Mach mal Schaden. öfter so strategisch spielen. Und er ist gleich weg. Oh Gott. So, ich bin so modus So, ich habe deine beiden Köpfe aus dem Ich habe deine beiden Köpfe kaputt. Ich habe sie kaputt gauen. Da so. der dritte Kampf, ne? Das finde ich jetzt mal auch nervig, glaube ich. Großer Sauger. So. Oh, nee, das ist nicht gut. Oh nee, tiefer auch, ehrlich. Finde ich jetzt gerade nicht lustig. Da so, soll man jetzt machen. Kann ich geheilt werden. das ist nicht verstummt, aber man kann nichts machen. Da läuft ja irgendwann ab, ne? hoffentlich überleben wir so lange. Oh gott du bist einfach gegen Blitz super. Oh du hast glitz cool. Mach den alle, mach den alle. Und du hast sowieso keine, keine Magie, keine MP. Gut gemacht. Warte mal, der du doch. Pass auf, Leute! Pass auf! Okay. Es beginnt gleich der Kampf. <lacht> Na, oh, du bist auch Hubschrauber. Oh nee. Seltene Gegenstände, Plattenschutzreif oder hätte ich vielleicht mal darauf achten sollen. Plattenschutzreif haben wir nicht schon? Ich weiß nicht. Ja, sehr gut. Nichts getroffen. So, äh, gleich Spielchen, regen auf alle. Blup. Dann gehen wir mal auf den anderen, bitte. Au! Da tue ich doch mal meine Eis auch einsetzen, ne? bist du anfällig gegen Blitz. Okay. Äh, du. Mach Schaden bitte. Nö. Nee. Nicht so viel. Aber was war da gerade los? so riesige Explosion, nehme da So, dann machen wir den hier. Nee. <lacht> Doch, getroffen. So, äh... Oh. Äh. Nee, warte. Mal so, ich brauche meine Dinger. Da hm. reden so, wir gleich schon mal. Eine macht jetzt auch nicht so viel Schwierigkeiten, finde ich. So. Alles klar, wieder der andere ja, super. Kann ich den anderen bitte anvisieren? Danke. Hm. Nee, richtig nicht. Dann ich dich ja, So läuft das ungefähr im Kolossium mit Carol ab Ein sauber nach dem anderen. Äh. Hm, nee. so, dann machen wir... Nee, ich glaube ich will lieber beschwören so ja, ich der part wäre so ich habe daneben gehauen ich bin dem Weg. Äh, nein trifft den doch okay warte ich meine ab jetzt gerne nachladen und dann im okay. ja das ist eigentlich viel einfacher als ich gedacht hätte äh, schlag stehe ich nicht, na warte oh, ich habe keine links ein falsche person gern dadurch Nein, reicht nicht. Na, Junge. Alter. So. Okay. Okay, da war jetzt nicht so schwierig, finde ich jetzt. und die anderen irgendwie schwieriger als das hier. Aber gut, abgeschlossen und EP Boost wir uns nächste mal an was das ist und dann würde ich sagen ich spende part hier die wandern die anderen beiden sachen die mache ich dann off screen und äh, ja und was ist das für diesen paar Nächstes mal können wir dann weiterhin das story machen ey. ich bedanke mich als fürs zuschauen ich hoffe euch heute hat der gefallen wenn dann lasst doch bitte ein in kommentar es würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss